Hallo und willkommen zurück zu Let's of the Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir Portemonnaie doch sehr, sehr weit voranschreiten lassen. Und ja, ich kann da auf jeden Fall noch einige Herzteile holen. Ich glaube, da kann ich bestimmt noch 6-7 Herzteile holen in Portemonnaie. Aber ich habe halt eigentlich alle Schatzkarten, bis auf die von Madame Marie schon gesammelt. Von dort. Und ähm, ja, wir waren hier auf dem Weg nach A7. Hier nach ganz unten. Und... Ja... Auf dem Weg wollen wir halt dann die ganzen Inseln noch absuchen. Das ist zumindest mein Ziel. Finde ich zumindest, dass das recht sinnvoll ist, wenn wir die dabei abgrasen mal. Eine Puttbruchfrucht brauchen wir nämlich. Auf jeden Fall, wenn wir noch mal hier hinkommen. Das weiß ich jetzt. Das ist wichtig. Aber was sind jetzt hier die Insel? Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen. Das ist das fünf augen Dann ist wahrscheinlich da. Warte, da habe ich schon. Ja, da ist der Fisch. Und hier ist sogar ein Schatz versteckt. Muss mal ganz kurz schauen, was das für eine Insel ist. Vielleicht ist ja hier ein Herzteil. Das kann ja auch sein. Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid über dich. Ja, vielen, vielen Dank, dass du über mich Bescheid weißt. So, das ist Rhombusinsel. insel Ich guck mal ganz kurz, ob es bei der Rhombusinsel insel was gibt. Ich glaube nicht. Gucken wir mal ganz kurz. Ähm... Tut mir leid, dass ich das jetzt ganz kurz nachgucke. Ja, von der Schatzkarte gibt es eins. Oh, so, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Naja. So. Es gibt nämlich hier ein Herzteil. Komm schon. Komm schon. So. Gehen wir mal weiter runter. Yeah. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Duh, duh, duh. Und ein Herzteil. So, das müsste jetzt 23 gewesen sein. Ich schaue mal ganz kurz nach, ob das wirklich die ist. Dann kann ich das nämlich abhaken. Ja, das ist die 23. Haken wir mal ganz kurz ähm, ab. Dann habe ich die nämlich. So, können wir direkt weiter, weil ich weiß jetzt nicht was wie ich da raufkommen soll und wenn es hier noch was gibt, dann werden wir, oder? Wie soll ich denn hier sonst raufkommen? Ah, hm, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie ich hier raufkomme. Werde ich irgendwann später noch in Erfahrung bringen. Aber also wir sind jetzt erstmal weiterhin auf der Jagd nach Schatzkarten. Und dabei natürlich auch noch Schatzkarten einzuhaben ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, ich rüste mal ganz schnell wieder neues Futter aus. Dann, hm, hm. Ich, ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich diesen Fisch hier fotografiert der uns immer die Karten einzeichnet. Falls ja, dann mache ich das glaube ich lieber bevor wir. Ähm Wo ist denn hier los? Dann mache ich das lieber bevor wir nämlich ähm, die letzte Schatzkarte, äh, das letzte Feld einzeichnen lassen. So, hier ist wieder was versteckt. Da komm. Ach komm, lass mich mal... Lass mich in Ruhe. Ach, der ist zu schnell. So, weg mit dir. Danke. So, ich glaube... Nein, Link, du sollst doch nicht ins Meer springen. So. Ist hier was? Komm schon. dreh um. So, jetzt muss aber hier was sein. Hm, hm. Wenn er ein Herz da drin ist, dann muss ich das nämlich wieder abhaken. Da, da, da. Nehmen Sie mal eine Rubine. Schön, dass wir wieder 200 Rubine dazu bekommen haben. So, und hier ist der Fisch. Aber hier müssen auf jeden Fall andere Schatzkarten sein. So, da ist er. Wie gesagt, ich habe hier, glaube ich, sehr viele Schatzkarten, drei Schatzkarten auf dieser Insel, oder in diesem Quadranten zumindest, markiert. Und zwar ist hier die Hufeiseninsel. Das Alter auf der Nachbarinsel im Osten war früher ein großer Schwertmeister. Achso, ich Rede von Vater Orca, das haben wir schon alles. Was ich übrigens gesehen habe, man kann ähm, hier über X jetzt nochmal die Sachen anschauen. Ich würde gerne mal schauen, warte, was hat er gesagt? Äh, Jungs, ich habe gerade erst eine formale Information reinbekommen. Der Schatz, der irgendwo auf dieser Insel schlummern soll, mit dem reißt du, dass das anstatt wie sonst immer zu verschwinden, plötzlich nicht mal verschwindet. Weißt du weißt schon, wovon ich rede, oder? Von diesem Dings da halt, das hier immer auftaucht, wenn nach dem Links ein kleines, Modernes, ein kleines Stück fehlt. Kannst du mir folgen? Nee, ich kann ihm nicht folgen. Hm. So, schau mal, guck kurz. Ist was hier für, ähm okay. Ich habe nachgeschaut, mal ganz kurz gelesen, was es hier für... Au! Oh, was es denn hier für Dinger gibt. Ähm. Das finde ich nicht lustig. Kann ich was mit denen machen? Hä? Was soll... Kommt man irgendwie anders darauf? Hm... Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn, mal, wenn, wenn ich hier jetzt nicht alles finde. Weil an sich ist das ja nicht allzu schlimm. Geht das Wasser hier irgendwie hoch genug? Eventuell hier? Reicht das? Ich weiß es nicht. Nee, das reicht nicht. Man muss da irgendwie raufkommen, aber ich weiß nicht, wie man da raufkommen soll. Hm. Es gibt nämlich hier zwei Schatzkarten, ist das Problem. Es, es ist nämlich das Problem, dass es hier zwei Schatzkarten gibt. Und auf einem Wachturm, ich weiß nicht, ob es der Wachturm ist. Aber, ach doch, hier sind zwei Wachtürme. Ich habe nämlich was von zwei Wachtürmen gelesen. Auf einem Wachturm ist nämlich eine Schatzkarte versteckt. Tja, dann können wir halt nur eine Schatzkarte holen, weil die anderen beiden sind beide auf der Insel. Oh, da ist eine Goldfeder. In die komme ich aber jetzt schlecht. So, ich hoffe mal, da passiert mir nichts, wenn ich jetzt hier hochkletter. Aber irgendwie muss ich ja hochkommen. Dumm. So, ich schaue mal ganz kurz auf die Zeit. Au, lass das mal. So, ist hier die... Ach, hier ist ein Schalter, okay. Und dann scheint auf der anderen Insel... Die Schatztruhe. Ja, komm, klauen wir euch natürlich die Glücksamulette. Wir brauchen die nämlich ja natürlich noch für die äh, Schatzkarte im Portemonnaie. Die wir dann bei Zeiten holen können. So. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Goldfeder noch brauche. Ah, du hast keine mehr. Ja, okay. Dann eben ich So. Ich würde sagen, fliegen wir jetzt mal hier recht weit rüber. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Aber wir können zumindest vielleicht an die... Können wir an die Leiter springen? Ich hoffe mal. Nein. Leider nicht. Wäre zu cool gewesen. Oh mein Gott, Link, das Wasser kommt! Dann... Die ganzen blöden Gegner. Haut auf, euch so aufzuregen. Ich will nur eure Schatzkarte haben. Das ist alles. So, komm her. Gib mir mal. So, du hast noch Glücks. Glücksamulett. Und du hast noch eine Feder. Oh, hier ist noch was. Ach, es gibt auf beiden eine Schatztruhe. Ah, und das ist eine große Schatztruhe. Das heißt, hier ist was wertvolles. Das heißt, das ist die Schatzkarte. Naja, man muss aber auf beide, man muss zumindest dreimal hochklettern anscheinend, wenn man beide tun haben will natürlich. So, Goldfeder ist jetzt nichts besonderes, naja, egal. Ähm, ich, nein, Link, du sollst hochklettern, ich möchte nämlich keinen allzu langen Weg hier haben. Auch nur der Wind passt gar nicht. Okay, das hat ich erledigt. Mein roter Leuenkönig, kannst du nicht einfach mal dein Segel se setzen, setzen in die andere Richtung, damit zumindest das Wind, das Wind, damit sich der Wind endet, ändert unter die Windrichtung sich ändert. Das wäre ganz schön. Hm. So, her ja, mit der Schatzzur. Dann kann ich die schon mal ähm, wegstreichen. So, eine Schatzkarte, warte, ich muss ganz kurz schauen. So, das ist die 43, das heißt, die Schatzkarte gibt es in ähm, Zelda Wind Waker für den Gamecube nicht. Das heißt, das ist eine exklusive Wii U-Karte. Ähm, es müsste die 43 sein, also laut meiner Liste. Äh, ja ist das die verwundete bastion sieht müssen dann raus oh, könnte sein ich habe mir nämlich jetzt nicht aufgeschrieben wo die ganzen äh, schatzkarten hinführen wenn wir dann mal auf eine schatzkarten suche gehen dann werden wir es machen so als nächstes würde ich gerne ähm, wo gibt es noch schatzkarten was ist denn hier für eine Insel? Das ist die Tapseninsel. Das heißt, hier gibt's auch noch eine. Wobei, nee, da bin ich mich ganz sicher. Wir können noch hier hingehen. Das ist eigentlich ganz gut, weil da sind nämlich zwei Schatztru äh, Schatzkarten eigentlich nah beieinander. Ja, gehen wir zu Tingels Insel. Das sollte passen. Dann oh yeah. Ich weiß gar nicht, wie teuer ist eigentlich das Herz da bei Terry. Wir müssen da ja alles kaufen noch. Beziehungsweise, ja, das Herz, das Herz haben wir ja schon gekauft. Äh, die Flasche haben wir ja schon gekauft. Da ist noch was, das kann ich bergen. Das mache ich natürlich jetzt noch. Ist mir gerade wichtiger. So, was ist das? Es gibt... Gibt es... Gibt es eine... Äh, ein, ein Herzteil gibt es hier nicht. Also es gibt ein Herzteil hier bei Tingle's Insel, aber ähm, nicht mit einer Schatzkraft. Okay. So. Wir müssen nämlich ins, in den Norden. Wir müssen wir nämlich irgendwas zerschießen für eine Schatzkarte. Das müsste hier die Eiler-Binokular sein. Ja, das ist sie auch. Oh! Ähm. Okay, wir haben hier einen Octalus. Interessant. Komm schon, triff. Ich muss die Augen treffen. Was ich blöd finde, ähm... Auf der Octalos-Karte werden nicht die Oktalus alle aufgezeigt, äh, die man schon getötet hat. Wir werden die nämlich auch mal jagen. Das sage ich euch. Ich weiß ja, eine haben eine haben wir schon getötet. Das verweise ich für ähm, die Magieleiste. Für die doppelte Magieleiste haben wir einen getötet. Komm schon. Das muss doch jetzt mal klappen. Komm schon. So. Ja, jetzt bin ich aber, glaube ich, jetzt werde ich aber, glaube ich, gekillt von ihm, oder? Na ja, komm schon. Lass mich noch die eine Fahrt hier machen. So. Und da ist er besiegt. So. War das eigentlich so ganz stark? Ich habe, glaube ich, die Octalus-Karte, ja. Ich meine, es gibt ja sechs Stück von denen, aber zwei habe ich jetzt auf jeden Fall getötet, wenn nicht sogar mehr. Okay, was ist da? Ähm, ich will mal ganz kurz gucken auf der talus karte Oh, das ist der Zwölfer. Den Vierer habe ich getötet, das weiß ich. Das heißt, eventuell fehlen mir ja noch vier. Muss man mal schauen. Dann bergen wir das hier mal. Och Mann. Komm schon. So, nochmal. Ziehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die Schatzkarte drin ist. Könnte gut sein, dass das die Schatzkarte ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, ist es ist eine Schatzka äh, ein Herzteil. Warte, Leute, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm ich finde das gerade nicht, sorry. Okay, es ist anscheinend nicht auf meiner Dings festgelegt. Egal, ich werde es dann beim Nachhinein noch aufschreiben. An die Warte, wir sind gerade... Wir sind bei Tingels Insel. Bei Tingels Insel ist jetzt. Oh. Hä? Ja, dann ist. Ach, das, das ist das Herz bei, bei Tingle. Sorry Leute, das muss ich ganz kurz noch eintragen. Dum so, ähm. Was hat er denn jetzt gemacht bei mir? Er hat das gelöscht, was ich gemacht habe. Äh, ja, es sollte eigentlich passen. So. Ähm, wir wollten nämlich nach Norden. Ich muss aber in die Richtung gehen. Da so kommt der blöde Gegner wieder hier. So. Ich dachte eigentlich, wir wären nämlich schon bei Eiler Binocular und da muss es auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall, ähm, ein, ähm, Herzteil, aber auch, wo ist in die Insel? Oh, warte, die ist westlich von mir. Ach, da. Es gibt hier nämlich auf jeden Fall noch ein Herzteil und ein, eine Schatzkarte, die wir gebrauchen können. So. Da. Komm, lass mich hoch. Hier kann man theoretisch, glaube ich, auch die Krabben fotografieren. Ich weiß nicht, ob die Fotos hier zählen, aber Krabbe ist Krabbe. So. Und was bist du für ein Typ? Ich Wir waren hier noch nie drauf. Ich weiß nur, dass ich hier schon mal ähm, den Fisch das einzeichnen lassen habe. Äh, so. Auf mit dir. Da kommt schon Link. Okay, dann woanders eben hoch. Uh, also. Ah. Uh, nein, schon in Ordnung. Herr Sag mal, hältst du eigentlich hältst du eigentlich hältst du dich eigentlich für einen guten Schützen? Ein Liter, eine Runde macht 50 uh, Rubine, na, leistet ihr den Spaß. Uh, ja, ich muss nur ganz kurz gucken, was ich machen muss für die Schatzkarte. Okay. Ähm um, Das sollte passen. Ja, was sagst du dazu? Du hältst dich als einen guten Schützen so Und solch aufschneiderischen Text sch äh, schmetterst du un also uns Piraten entgegen, die wir nicht mal bei einem weinenden Kind mit der Zimper zucken? Du wächst mein Interesse, Bürschchen. Wenn es dir gelingt, die fünf Piratenschiffe da vorne zu versenken, dann will ich dir zugestehen, kein schlechter Schütze zu sein. Mehr als den Schuss hast du für dieses Unterfangen aber nicht, klar? So. Wir müssen nämlich einmal... Oh, das ist, das ist schwer. PTF, das ist ungewohnt. So. Wir müssen nämlich alle Fässer zerstören. Vielleicht ein bisschen höher, so. Perfekt. Oh, bei dem bin ich mir echt nicht sicher. Ein bisschen tiefer. Nein, das war falsch. Okay. Boah, habe ich keine Ahnung, wie weit ich da schießen muss. Üh. Mache ich mal 50, vielleicht passt das ja. Ja. Okay, das haben wir geschafft. Uh, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber so leicht lasse ich dich nicht mit unserem Schatz davon kommen. Captain, Captain. Ganz so. Du rühmst dich doch nur, äh, dich doch zu meiner Bande zu gehören, oder nicht? Also mach mir bloß hier keine Schande. Alle Achtung kleine, das war eine saure Vorstellung. Hier brauchen wir Schatz. Dann. Es gibt ein Herzteil dafür. Jedoch auch eine Schatzkarte. Hier irgendwie. Ähm. Wir müssen nämlich zweimal die Fässer zerstören hier. Ja, und geht unser ganzes Geld, was wir gesammelt haben, wieder weg. Das ist ein bisschen schade. Kann man aber nichts machen. So, ähm. So. Das war zu weit. 20. Immer noch zu viel. Ich hab das. Okay. Dann mache ich jetzt. 19 prozent äh, grad grad was redest ich von prozent So dann du mit 20 grad ach nee warte du warst ja ein anderer äh, Egal ich habe noch ein paar Schüsse Mach ich 35 ist das zu viel Ja es passt So jetzt habe ich noch den Schuss beim anderen war ich ja das 50 Grad passen. Okay. Dann passt das. Es geht sogar nicht weiter als 50. Okay. Und weg mit dir. Ja, nicht ganz so gut, aber egal. Oh yeah, was? Wie kann das sein? Captain, Captain. Ah, wie, was ist denn los? Warum schreist du hier so rum? Hätte ich das nicht denken können, dass wieder mal du für den Lärm hier verantwortlich bist. Sieht es unscheinbar aus, aber bist ein ganz schöner Fuchs, was? Hier der versprochene Schatz. Und zwar noch eine Schatzkarte. Die gibt es hier nämlich. Danke, danke, das war's. So. Ähm, ich werde jetzt mit euch noch eine Schatzkarte holen in dem Part. Und dann war's das auch für diesen Part wieder. Und zwar müssen wir dafür jetzt nochmal nach Norden fahren. Noch ein paar dran und zwar nach C1. Das ist. Was ist denn da? Warte, ich muss in die Richtung. Was ist denn da? Da ist das nördliche Feenkordial. Damit ihr euch das mal vorstellen könnt, was da für eine Insel ist. Ich weiß nicht, kann man. Ne, bis zum nördlichen Feenkordial kann man sich, glaube ich, nicht teleportieren, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Au. Oh. Ich muss hier nämlich irgendwo ein U-Boot geben. Habe ich die U-Boot-Karte? Ich glaube, die leuchtzirkel karte ist das, so. Nee, das ist. Das ist für ein Lichtkram. Okay. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall, glaube ich, eine Schiffskarte gibt. Ich weiß nur nicht, wo wir die herbekommen. Weil ich dazu nichts im Internet gefunden habe. Hm halt echt blöd dass man das hier so machen muss weil das ist halt echt sehr sehr viel kram den man hier suchen muss so was ist hier in der schatz, äh, schatz, in dem schatz drin ich meine wenn man schon hier ist dann kann man die sachen natürlich auch direkt holen ähm, bei den vielen kordialen müsste es eigentlich nur bei einem ein Herzteil geben ja, und es gibt 200 Rubine. So, 1000 Rubine haben wir jetzt schon wieder. So, und irgendwo müsste jetzt hier ein U-Boot sein. Ich muss mal ganz kurz schauen, wo ist er denn? Nordwestlich angeblich. Ah, ich glaube, der See ist, oder? Ja. Da, Hier ja, war ich, glaube ich, sogar schon. Ich weiß es gar nicht. Oh, warte. Hier sind ganz viele von den kleinen äh, Feinden. Das heißt, ich kann von euch eigentlich ganz einfach meine ähm, Glücksamulett holen. So. Muss man ja auch sammeln, leider. Ich habe ja leider nicht genug gesammelt im Laufe der Zeit. Warum mache ich das jetzt eben? nicht ich Gegner begegne. Okay, der ist ein bisschen ersoffen Und du bist auch weg. So, ähm, wie viele haben wir jetzt? Ich glaube, wir haben jetzt sogar genug, oder? Acht Stück, damit könnte ich theoretisch, oder? Ich weiß gar nicht. Man braucht, glaube ich, 40 Stück, dann kann ich euch da bald hin. Entweder brauche ich 40 oder 44 Stück. Müssen wir mal schauen. Werde ich dann beim nächsten Besuch auf Portemonnaie feststellen. Vielleicht habe ich bis dann aber auch mehr. Mal schauen. So, hier hole ich mir jetzt noch die ganzen kleinen Dinge. Da. Alter, geht weg. Wobei, von euch kann ich mir den Kram auch holen. Ah ne, ihr habt Totenkopfketten. Stimmt. So, nimm das hier. Oh mein Gott, bitte sei nicht mehr verwirrt. Haha. Killt euch gegenseitige Idioten. So, und jetzt sollte es das eigentlich gewesen sein. Dann können wir jetzt eigentlich gleich da hoch. So, Geld und so alles sammeln natürlich. Wir brauchen viel Geld. Alter, das ist sogar 27 Rubine übrig. Alter. Das ist viel. So, und das ging eigentlich schnell. Ich... Ich hätte eigentlich noch nicht mal gegen die kämpfen müssen, sehe ich gerade. Okay, das klappt so nicht. Ich muss den langen Weg gehen. Bzw. es gibt keine andere Möglichkeit. Ich wollte es nur ausprobieren. Um ein bisschen schneller zu sein. Aber im Prinzip hat es jetzt nur noch länger gedauert. Hm. So, Richtung ändern. Ja, war mich verarschen, das hat nicht geklappt. Na gut, passiert. So. Aber ich finde es auch ganz okay, dass ich die Part jetzt so länger mache. Die sind, ich glaube, der müsste jetzt so ja, knapp an den 30 Minuten kratzen, der Part hier. Und das finde ich gerade bei solchen Parts, wo man eigentlich nur umherfährt und Sachen sammelt. Ähm, kann, kann ich ein bisschen anhalten? Ich würde gerne ein bisschen tiefer. Man kann sich irgendwie abseilen lassen, ich weiß nur nicht wie. Hm. Okay. Ich nochmal. Fuck. Okay, so funktioniert es nicht. Scheiße. Ja okay, passiert. Wie oft geht man auch an so ein, ein Ding? in dem Spiel. Ich glaube nicht gerade oft, höchstens halt wirklich in den U-Booten und halt im Tutorial. Mit Nico. Hä? Okay. Dann eben nicht. Hm. Tut mir leid, dass ich mich an solch kleinen Sachen aufhalte, weil... naja, es hätte nicht sein müssen. So, jetzt hat er sich relativ tief festgehalten, dass es... Ganz gut. So bin jetzt eigentlich nur noch hier und dann äh, ach so Okay ich habe mich gerade wundert warum ist hier kein Schatz oh nee. Schatzkiste spawnt hier und dann müsste jetzt hier ähm, die Schatzkarte sein Dadam. Es müsste Schatzkarte 22 sein und von eben sogar noch die Schatzkarte 17. Schauen wir mal ganz kurz rein in unsere Liste. Ja, die 17 haben wir und die 22. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder an Bord unseres Königs Und dann verabschiede ich mich von euch von diesem Part schon mal. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir haben einiges wieder gesammelt. Halt hauptsächlich ähm, Schatzkarten, aber natürlich auch ein paar ähm, Herzteile, die dann halt zu bergen waren. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich sage bis dann, schau, euer Rocky. Bis zum nächsten Mal von The Legend of Zelda Windwake HD.